Ich rede nicht über meinen Namen, okay? Cobra2039 <lacht> Die 69 ist so ganz schnell reingequetscht. Cobra2039 Cobra Titan, drei Halsche vergeben. <lacht> also... Ja, ich hatte ja. Probleme. Ja, Leute, willkommen zu Fall Guys Season 6. Nach etlichen Monaten gibt es dieses Update dann doch nochmal. Leider mit ein paar Nachteilen. Ich musste wirklich drei Stunden Troubleshooting machen. Letztes, letzten paar Seasons gab es sowas auch. Aber meistens eher so lag es an Mediatalk nicht selbst. Jetzt liegt es an Epic Games. Denn man braucht jetzt einen Epic Games Account, um überhaupt das Spiel starten zu können. Das hat nicht nur lange gedauert, einen Account zu machen. Es hat auch lange gedauert, damit Steam erkennt, oh, du hast einen Epic Account. Oh, du hast ja Epic. Du kannst ja alles machen, was du willst. naja ja, Juckt ja sowieso niemanden. Auf jeden Fall spielen wir jetzt Season 6. Äh, Mitzi weiß auf jeden Fall Bescheid, was es ja alles gibt. Ähm, ja. Hier kurzer Einblick zu den neuen Kostümen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Herr Robbe! Oh ich mein sag das Gott. Ist, Ich sag, das ist der beste Skin. Der ist auch. Oh geil. mein Gott! <lacht> <lacht> der Flugcomputer. <lacht> Big Yutus! Ja, fangen wir <lacht> doch mal an. Okay. Fangen wir an, ich weiß nichts über die neuen Maps, das ist eigentlich das einzige Neue hier an dem Spiel, das, äh, gut, seit Mid-Season 5 gibt es ganz viele Tweaks hier und da, neue, äh, ja, neues Overlay, das Spiel sieht jetzt mehr aus wie Fortnite, was mir überhaupt nicht gefällt, aber okay, Spiel wird auch bald kostenlos, Free-to-Play, mit äh, In-Game-Käufen, die noch übertriebener sind als sonst immer, und, äh, ich habe Angst. Totale, Totale Schieflage, Schieflage. Ja. renne und balanciere über Reihen von Kreisewippen, um die Zielinge zu erreichen. Irgendwie sieht der aber aus, also so Ja, es hat sein eigenes Seinen eigenen Style, in dem das alles so ein bisschen mehr Lichterketten hat und alles Aber, ich, ich weiß nicht Oh Gott, das Spiel lag bei mir noch Oh Oh Ich weiß was ich sagen wollte Aber jetzt verstehe ich diese Map Junge, das ist einfach die Wippen, aber es, es gibt noch mehr Anxiety Nein! Nein! No! Wir haben einmal Seasons. Und das hier ist The Cooler Seesaw. <lacht> the <lacht> Seasaw and The Cooler Ja. <lacht> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, okay. Es ist halt das wirklich, wirklich einfach The Cooler Seesaw. Mehr ist das nicht. Das macht halt wirklich macht mehr Spaß, aber weil die Wippen halt sehr ähm, eher balanced sind. Ja, fair und transparent. Also <lacht> zu Oh nein. Oh. Man kann einfach drumherum, hä? <lacht> Wofür sind die da, ja. wenn man drumherum kann? Okay. Hützi! Mhm. Hützi! Any% percent time save. Ah! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <For, lacht> Fall Guys Speedrun. Du, du, du, du. Also wie gesagt, die Musik ist cool, aber sie ist halt nicht besser als von anderen okay. Seasons. Finde ich. Ich spiele zum meisten Fall Guys <lacht> ohne Tone, aber es klingt nicht schlecht. Herr Apple, die Top -Sport, Top -Sport. ich Apple, hier. Komm schon, komm schon. Ich will jetzt nicht ohne euch stoppen. Was war das am oh, oh mein Gott. Oh mein oh mein nein! Gott. Nein! Hä? Was? mehrere Ziellinien? <lacht> oh, nein. Was? Es gibt mehrere Ziellinien? Oh. Ja, ja es ja. gibt zwei wie bei Seesaw. Max, du bist doch tot. Wir sind doch alle tot. Wir haben alle nicht geschafft. Wir sind alle tot. Äh, warte, warte, warte, warte. Warte, warte, Hast du die Memo nicht bekommen? Äh. Die Memo. Guck mal in deinen Spam-Ordner. Da ist eine Powerpoint-Präsentation. Hallo ah, Leute, heute zeige ah, zeig ich euch, warum wir es nicht geschafft haben. Wie Sie hier sehen können, wurde ich aus dem Bullshit runterge runtergeschubst und das war echt Bullshit. Also, äh, ja. Mike, what the fuck ist that skin? <lacht> Gefällt er dir nicht? Ich habe mich schon ein bisschen aufgeplusert, nur für dich. Ich mag aber den Hintergrund, der ist sehr schön. Guck mal, und da siehst du dieses Huhn, ne? Nee, sehe ich nicht. Wo und, ist denn das? Ein dämonischen Croissant. Dieses Huhn einfach, das war im allerersten Vollgeist Trailer und jetzt ist es endlich im Spiel. Echt? Ja. Okay, ich stell mich gleich mal lauter. Nach der Runde. Hä, warum ist die Musik jetzt so leise? <lacht> das ist ein Glitch, das passiert manchmal. Ja, aber... Immerhin ist es nicht der gleiche Glitch wie bei Die Wippen, wo einfach die Musik aufhört man nur die ganze Zeit <lacht> hört. Ja, ich, ich stelle mir das so vor, dass irgendein Vollgeil gegen die äh, Boombox stößt und die dann kaputt geht. <lacht> Hä? Was? was? Was war das denn für ein Bild? Oh, Party Party meine. Überwindet die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Aber was war das denn gerade für ein Bild? Was war denn auf dem Bild? Da war. Das war so alles verschwarzen, dann war da so ein Text irgendwie, not available ich oder hättet, sowas. Ich habe das wohl auch gesehen. LOL. Das muss ich mal gleich das ich mal gleich nochmal genauer schauen. LOL! LOL, ist aber so eine Pinballmaschine so eine Art. Siehst du diese Röhren da? Oh, ja, nee, einfach wie bei Mario. Das und die und Jum, diese, diese, ja, die diese ist das Mario, oder? Genau, die funktionieren genau wie in 3D World. Die ja, oh hat direkt Gott. am Anfang. Alter, die sacken richtig. Komm, let's go. Warte, ich bin nicht drin! Nein, ich bin nicht drin! Jetzt! Leute, die Musik! <lacht> Wieso Bohnen werden wir ausgesucht? So, also ein kleines Kind gibt so ein, ein, so ein Euro äh, in die Maschine ein und dann wird so ein Folger rausgewühlt. <lacht> <lacht> LOL! Don't, das erinnert mich total nette. an die Leaks aus äh, Before Season 1. Was? Was, wo geht's lang? Ich, ich, ich hab voll die Orientierung verloren. Ich folge einfach den Pfeil. <lacht> Ey, das ist ja richtig cool. Guck mal hier an, das kannst du dich dran graben und dann kannst du darüber springen. Als ob... Jo! Wie sick ist das denn? Das ist eins der besten, besten Folge. Aber wirklich! Und ich übertreibe nicht mal, das ist halt wirklich, richtig originell. Und geschafft. Alter, das war richtig geil. Auch wenn das so kurz war, war das richtig geil. Das spiele ich gerne öfters. Mit, mit, mit das, das, das ist das so eine Map, Regeln. da kann ich mir nicht vorstellen, dass man da wirklich verliert. Außer halt, man spielt mit ganz vielen Leuten, die die Map auch genauso oft gespielt haben wie du. So, aber ich habe noch nur anderen neuen noch nicht gesehen. Ich habe eine weitere Flugzeit. Ist, Bleib in der Punktezone, um Punkte zu erzielen. Wenn du fällst, kehre durch die Röhren zur Punktezone zurück. Das ist nicht Map, wo ich gesehen habe vorher. Also Pinguine, aber du bist in der Zone, um zu leveln, statt äh, mit den Pinguinen festhalten. Ja, aber du musst halt in möglichst viel in der Luft bleiben. Weil da bewegt sich auch alles Mögliche. Es versucht dich natürlich alles runterzustoßen. Aha. Also es ist schwerer als es aussieht. Also es sieht cool aus, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Oh mein Gott. Okay, let's go. Ah, nein! Ah, ich bin runtergefallen, was jetzt? Oh, ich bin auch Wahrscheinlich in die Röhre, oder? oder? Ja. Ist Das einfach ist das ist das einfach äh, diese Drop Map aus Minecraft. Du immer weiter runter droppst für Punkte. Ja, ich oh, hab 6 Leute. was muss ich denn machen für mehr Punkte? In der Zone bleiben. Ach so, wir bleiben in der geilen Zone bleiben. Ach so, jetzt verstehe ich das. Oh. Na gut, dass du mir das nochmal gesagt hast. sonst hätte ich es überhaupt nicht gecheckt. Alter Junge, sind schon welche fertig. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Da, da, da, da. Alter, ich bin erst 19% durch! Und ich verli. Mein Gott, ich bin so schlecht. Wo kann man denn überhaupt einmal landen? Ja, bei den Trommeln kannst du richtig einfach fahren, wo ich drauf bin. Wo, wo sind denn die Wie komme ich denn da ja, hin? Ich ich auf rechte Seite, wenn du ah, Boing! Und dann? <lacht> boing. boing! Boing! Boing! Einfach die ganze Zeit drauf stehen bleiben auf dem einen. Alter, hier kannst du ja wirklich gut fahren. Oh. Ja geil! What? Was war das denn gerade für ein oh, Boost? Ah, geschafft! Ich nicht. Oh oh. Ich hab's nicht mehr, Leute. Oh, schade. Röhrenträume, das ist auch andere neue, ne? Finde einen hm. Weg durch die Röhren und die, um die Ziellinie zu erreichen. Hm. <lacht> Mediatry in letzter Zeit ziemlich viel 3D-Word gespielt. <lacht> ich glaub, da kommt die Inspiration her. Wir spielen zwar diese Runde jetzt nicht mit, aber wir können ja aber mit dir zu wie das abgeht. Okay, das sehr ähnlich aus wie der anderen Map voll haller ja komm mit sie just mit sie schaffst das hier ja, das sieht schon mal interessant aus okay wie geht das jetzt ab das ist halt einfach 3D World alles oder wie komm mal hier es auch zwei verschiedene Wege ja Max du musst du musst so Gameplay zeigen mit dem Röhren einfach 3D World Musik einfach duh, <lacht> Ja, und, und dann, und dann 3D-World-Gameplay mit Fall Guys-Musik. <lacht> ja, ja. Die Map ist so ein, so ein bisschen so alles Neue, oder? Die Map wirkt auf mich so, als wäre das wirklich alles Neue gerade. Ja, guck mal, hier gibt es auch noch diese Wasserballons. Es wirkt eher wie eine Map-Variation, statt wie ein neues Level. Aber... Ey, oh, oh, oh, was das denn? Ballon hat mich mein Abgespritzt. <lacht> oh, Und jetzt eins. Ne... Oh, oh, oh! <lacht> Alter, wie gemein! Warum grabst du? Du bist ja, ein ekelhafter Grabber, Grabber mit sich. Ich will nicht, dass sie gewinnt. Warum bist du so ein ekelhafter Grabber geworden? Oh shit. Und oh, wer wird gewinnen? Sagt Junge unter der Fancy Dude. Willst du bist zu denen geworden, was wir eigentlich gehasst nein! haben. Ja! War <lacht> ist das ist halt wirklich so. <lacht> Hä? Was mit die Kamera? Nein, nein, nein, nein, ich will dich sehen. Ich hab's auch gewonnen. Warum kann man zu, bis heute noch nicht skippen? Hä? Seine Box ist vor allem rumglitschen. Die war gar nicht richtig in seiner Hand. <lacht> bei mir nicht, bei mir war das normal. Bei mir, ist einfach oh. halt wieder gewonnen. Vor einem Frame war er nochmal da. Daraus kann man ja. bestimmt eine Creepasser machen. Oh mein Gott, Mike, du bist Kukowai. Nein, wie, wie hieß denn dieses eine Spiel auf dem NES, was so beliebt war? Super Mario Bros. Nein, das sieht so wie Star-Tropical oder sowas. Ich blende es einfach ein, wie ich aussehe. Nessig. Ja, aber es sieht doch voll aus wie ein NES, oder nicht? Ziemlich um, Nesquick, keine Ahnung, was sagt <lacht> <Nessquick. das auch>. <lacht> <lacht> Wow! So Max sieht so richtig vape wave aus wie dieser Palme. Schau mal diese, diesen Weg hier, geht, wie geht denn der? Oh, der dreht sich alle eine paar Sekunden nur um. Okay, das ist ein ziemlich langsamer Weg. Und hier? Kann man ja einfach drüber laufen? Ja, kann man. Ah. Ah. dann abkürzen, naja. Aber ist ein bisschen langweilig, dieser Weg. Dann weiß nicht, was ich, was davon halten soll. Okay, da könnte man noch rein und alles skippen, aber das habe ich jetzt vergeigt, wie eine Geige. Auf der anderen Seite. es gibt hier zwei Stellen äh. Oh, Münzi, wir können einfach hier chillen. Ja, aber ja und wie war dein Tag so? vielleicht kommt der Fan, da musst du aufpassen. da kommt schon kein Ich habe gerade ein Prozent. Also das wir ich hab, wir Abwehr haben leuchten. 70 oh. Ah! oh ich bin wieder hochgeschleudert worden Oh jetzt nicht mehr Schade Los Amogo Nein ich wie viel Pech Ja das ist verkackt Ich stecke ah, ich stecke einfach, ich steck einfach in eine Röhre fest <lacht> Step Bro ich, I'm stuck Ich ist hey, mein Kopf Help me, Step B, I'm stuck. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Röhrenträume. Das habe ich noch nicht gespielt, aber das haben wir schon gesehen. Egal. Ich werde aber nicht wählen. Warum kommt denn das Spotlight-Spiel nicht? Spotlight heißt das? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber... Äh, habt English ihr oben Light... auch diese Leiste? Ja, diese Ein-Pixel-Leiste. Nee, ja, Ja, hab ich auch. Ich dachte gerade, ich hab ein Problem mit meinem Spiel, aber... Ja. Ja, Nö, ist normal auch schon in Season 5, so. Alter, wie lange noch? Ein Mützi. Hä? Okay. Ich will schaffen, bitte. Mützi, schaffe ich es noch? Äh, weiß ich nicht. Ich bin direkt hinter dir. Kritisiert. Ja, okay, wir sollten es eigentlich schaffen. Oh. Ja, ich häng mit dem anderen. Nein, Wir, wir schaffen es leid, wir nicht. Weil, se weil ich sehe ich nicht mehr. Wir schaffen es auch oh. nicht. Mützi, warte, warte, Mützi! Aber Mützi! Kann nur einer schaffen. <lacht> Tut mir oh. leid. Mützi, in Squid Game hättest du das nicht getan, oder? <lacht> äh, nein, natürlich nicht. <lacht> Mützi muss ja seine Schuld bei Genshin Impact ja zahlen. <lacht> Mützi hat äh. Small Lawn of a Million Dollars ausgegeben für ganz viele In-App-Käufe in Genshin Impact, nur um einen bestimmten Five Star zu bekommen. Venti. Ever, ever, ever, und, hat hat ihn, und hat ihn nicht bekommen. Immer, und er ist ja ein crypto Depression und macht bei Squid Game mit. Er war verzeiht wegen Venti und wegen den 2 neuen Mädels. Genau und deshalb. Und die Sache ist, ich will Squid Game gewinnen, damit ich all das Geld in den Genshin Impact stecken kann. Du, du lernst dich von deinem Fehler und kannst deine Schulden bezahlen. Nein, du kannst weitermachen und hoffen, dass du es bekommst. Ja, das, ist die, das, ist die, das ist die Glücksspielsucht. Das ist die Glücksspielsucht. So schlimm ist das. Und dann, sie. Und dann direkt am Ende gewinnst du, gibst das ganze Geld aus, hast sie immer, immer noch nicht und machst ein neues Squid Game, Alter, Beim nächsten ja. Jahr. Die ich, ja ich, ich so, richtig so die so ähm, positiv sagt, das ist die Glücksspielsucht. Das ist, so, ja. so, Was so ist die Glücksspielsucht. Pink ja. ist Ping ist. Ja. Das ist Das, das ist unfortunate. Das war ein richtiger Absturz. mal dazu. Der Anstieg und der Anstieg und Fall von Fall Guys. Ja. Versteht ihr bei Bohnen so und Fallen? Nochmal. So? <lacht> warte, und jetzt? Äh, mit sie. Warte, warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Nicht hingucken. <lacht> nein, nein, guck mal, ich bin Mr. Krabs. <lacht> <lacht> I see no difference. <lacht> Ey, das ist halt, das ist halt wirklich ein richtig gutes Gamecombo. Warte, ich glaube, ich will ihn auch machen, Leute. Uns fehlt noch ein Minigame, ist es irgendwie... Äh... Huh? Okay, keine Ahnung was das gerade war. Aber kann das irgendwie sein, dass ich in jedem Fall Guys Video eine Map von den Neuen nicht zeigen kann? Also genauso auch hier. Schon wieder da oben, diese eine Linie Pixel. Ja, das habe ich auch. Was ist denn das? Da ja, das muss hab ich ranzoomen. Ja, ich habe das auch rechts und links sogar. Rechts habe ich auch. Ah oh, ja stimmt, links will ich da genau hinschau, ja genau hin sich angepasst wahrscheinlich. Ja, äh, Leute, auch ganz unten habe ich ein paar gesehen an manchen Stellen. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht hinter dem Bild einfach die Map ist und dennoch die Map laden muss. Die ganzen Details und alles und deshalb da dieses Bild davor ist. Aber genau, die jetzt irgendwie weiß. hier für die Season verkackt haben, das richtig zu optimieren, dass es auch richtig groß ist. Dass es so ganz knapp noch ein bisschen zu klein ist. Und es man halt noch ein bisschen sehen kann. Das ist meine Vermutung, ja. danke fürs Zuhören. Oh, ja, ja, ja, abgezogen. Oh. <lacht> <Hä>? <lacht> ich musste sogar noch reinsteuern, <lacht> aber wirklich, äh, ich würde das nicht empfehlen. Tatsächlich, weil das dauert zu lange, bis er da endlich angekommen ist. Ich dachte, der schießt mich sofort rüber. Da hätte sich ja gelohnt, aber so nicht. Bist du hinter mir äh, fast? Einer ist noch hinter mir. Äh, nein, der. ja, oh ja, mein Gott. nein, ich hätte es schaffen können. Dieser scheiß -Sack Junge. Mögt ihr das einfach schaffen können, oh mein Gott. Ich hab's nee, will sehen. Ich hab nicht aufgepasst. Der Spieler war so unsportlich. Hä? Bei bei das muss ich aufnehmen, noch, what the bei fuck? Mir, bei, bei mir stehst du noch am Start. Ja, bei mir fliegen alle in der Luft rum und alle stehen am, am Start rum. What the fuck? Ja, das lag. Das lag. What the fuck? Ja, du stehst bei mir auch noch am Start, dein Internet lag, glaube ich. Das muss ich aufnehmen und ins Video fangen als Bonus. What the fuck? Ich, dachte, ja, ich Outro, du, Mike. Du, hast, du hast gerade gesagt, der fliegt. Ich dachte dir kurz, hier ist ein Hacker. Ja, aber wir fliegen auf. alle? Ich kann mich nicht bewegen. Ja, dein Internet dann wahrscheinlich Verbindung verloren. <lacht>